am Stubauer Gletscher. Wir stellen euch heute eine weitere Episode von die Bauder-Department-Routen vor und sind da auch schon am Ausgangspunkt am Downjoch und fahren der rauf und nachher geht es um die Route Panorama. Auf geht's! Ja, wenn man jetzt da herfahrt, dann hat man da eigentlich das erste Mal einen richtig guten Überblick. Wichtig ist, dass man die da einfahrt, da auch langsam fährt und ein bisschen mit Hirn, weil da könnten noch ein paar Steiner sein. Und ab unten hat man noch an die freien Flächen und da kann man es richtig gut laufen lassen. Wir stehen da im Mitteltal und das Tolle an der Route sind einfach die weiten freien Flächen, die, was man da hat, wo man auch wirklich einmal relativ zügig mit Speeds durchfahren kann. Das ist eigentlich der pure Genuss an der Route. Ja, die Panorama, der ist recht stark frequentiert, wenn man da schnell ist und nachher kann man natürlich alles unverspurt fahren und wenn man jetzt nicht bei den Schnellsten dabei ist, nachher findet man meistens im Sinne der Abfahrt ganz links nachher noch ein wunderbar unverspurtes Terrain. Wie man schon sieht, das Gelände ist prädestiniert zum etwas schneller fahren. Und mein Tipp ist, speziell im unteren Bereich, wo man wirklich auf die Skiroute zum Lift hinkimmt, mehr Speed mitnehmen, damit man dann nicht zum Lift schieben muss. Ja, mir noch ganz wichtig, ein persönliches Anliegen. Wichtig ist, dass wenn man am Gletscher Freeriden geht, dass man wirklich jetzt die obligatorische Sicherheitsausrüstung hernimmt. Schaufel, Sonde und vs gerät Und das darf ich mir wünschen, dass da in Zukunft mehr und mehr Leute die Ausrüstung verwenden.